Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Ich habe uns erstmal ein bisschen Platin hergestellt. Bei dem Händler hinter mir Extraanzug, anzug Upgrade-Karten geholt, damit wir uns ein paar Plätze freischalten können. Und die Kabelbäume gekauft, die er noch hatte. Die restlichen müssen wir auf einer Raumstation kaufen. Dann werden wir erstmal das Platin verkaufen, damit wir klein ein klein bisschen Geld haben. Minus 14% auch noch. war ah, ja, klar. Dann verkaufen wir das woanders. Gucken wir, es gibt das Gold hier. Minus 10%. Gut, das hat sich gerade erledigt. Wenn wir jetzt eine Stromkapsel orten. bekommen wir nämlich einen Anzugplatz statt für Geld für drei Ressourcen, die man mit sich rumschleppt. Ja, wir brauchen unbedingt Upgrades. Ich habe uns noch andere, einen dritten Lagerwälder hingestellt und ein paar Ressourcen noch reingesammelt, damit wir erstmal welche haben. So. Das äh, Update 4.0 ist für Langzeitspieler, die schon alles erspielt haben, vollkommen für Aber für neue Spieler jetzt, wie hier für diesen Spielstand, ist das nicht weiter schlimm. Da wir es uns ja noch nicht alles erspielt haben. Dann werden wir jetzt erstmal gucken, ob wir alle vier hier auf dem Planeten machen können. Hört ein bisschen früh auf mit dem Impulsantrieb. Dann müssen wir noch in weitere Systeme springen, um Upgrades wenn der Need bei den Händlern in Raumstation kaufen zu können. Wir hoffen, dass wir eine gute finden. Links von uns ist auch ein abgestürzter Frachter. aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Einmal kartieren. Dann brauchen wir einen Platz. Super. Wir brauchen nämlich ein Häuser. Hardcrumnitrat und ein Nano-Rohr. So. nehmen hier oben ein, bis Jetpack. Dann gucken wir jetzt, ob wir hier relativ in der Nähe gesehen noch einen haben. geben wir uns jetzt zum nächsten, weil ah, ist wieder eine Stunde entfernt. Und höchstwahrscheinlich können wir auch, höher könnte man, wenn man einen Frachter gefunden hat, der ihm gefällt. Einfach in der Raumstation vorher neu laden und um immer wieder anzugreifen, bis ein S-Klasse auftaucht. Das dürfte jetzt allerdings hinfällig sein durch das automatische Speichern. Muss man einfach mal sehen, wenn wir so weit im Spiel sind. gleich ein paar mehr herstellen ja. Ja. den hier noch reparieren dann könnten wir auch an die Ressourcen kommen wenn wir ein kleines Stück entfernt stehen hier noch ein Ab zum nächsten. Und die Ressourcen aktiviertes Indium. ist gar nichts mehr wert. Das Einzige was jetzt auch ein bisschen wert hat ist Gold. Oh hier können wir auch kartieren. müssen wir mal sehen, ob wir uns dann vielleicht, wenn wir Gold finden, eine kleine Goldfarm aufbauen. Die Baupläne dafür haben wir ja alle schon. Die Lager und die Raffinerien und Verbindungsrohre. Fall müssen wir unser Schiff und unseren Anzug upgraden, damit wir nicht so viel auftanken müssen, alles und uns schneller fortbewegen können. Auch kein richtiges Gebäude. 3. Bild uns noch eine können wir dann noch machen. hier oben. Ja. So, eine Karte haben wir noch. gar nicht weit entfernt. Oh, bremst doch. Oh. Wir laufen. Und die Oberen sind auch. Teurer, wenn man die mit Geld kauft, die unteren sind am Anfang billiger. Da holen wir uns dann lieber euren. Erstmal so mit den Absprungkapseln. Jetzt begeben wir uns in den Weltraum. Ah, oh, Moment, ich habe noch eine Karte für eine Ruine hin Sehr weit weg. Vielleicht finden wir da Knochen, die wir verkaufen können. Ah, die sind zu tief. Einzige, was ich jetzt noch nicht gesammelt habe, ist Silber. Brauchen wir immer noch zu tief. Für Gebäude und wenn wir Glasteile einbauen wollen zum Beispiel, dann braucht man ab und zu Silber. Holo-Terminus entdeckt. Das wird uns jetzt eigentlich noch gar nichts bringen. Doch. Wenn man mit Artemis spricht. Das passt sich ja gut. So. Ich bin gelandet. Gut, wir stehen zur Hälfte in der Höhle. Ja, die Gravitino-Belle lassen wir in Ruhe, sonst werden wir angegriffen. So. Wir mal gucken. Drei Schlüssel müssen wir sammeln. Und dann zur großen Kiste. Ein Noch einer. Weil... Was ist Er hm. tiefer. ist er? mal gucken wie geld er uns bringt haben wir nee, gar nichts oder was Ja, super ah jetzt 1,6 Millionen das ist doch schön ja ein bisschen Kleingeld jetzt gehen wir zum Holy Terminus für die Quest würde ich sagen ist er direkt in der Nähe Das ist ein ungefährer Standort, aber der Turm ist groß, also da ist er. Wir auch gleich in die kleinen Kabinen gehen, gucken, ob da noch ein bisschen Granitrum liegt, wie so ist. Ah, nichts. All. <lacht> ja gut mit einem vernünftigen Jetpack hätten wir jetzt auch fliegen können aber so müssen wir hochlaufen alle, dass man die Treppen nicht in seiner Basis bauen kann. Die sehen echt cool aus. Das ist aber neu. kommen wir die meisten Ressourcen dabei. dürfen so allein mitten der Sterne Ah, jetzt müssen wir drei Signalbooster bauen. Hm. Ach, wir können das hier auch machen. Ölplatte und Nano. Boah. Wow. Da haben wir keinen Platz. Die Karten auch kein Mensch. Wo haben wir geparkt? Wo hm. so, Ich aber also irgendwo unten. So. Erstmal in den Weltraum, kann wir uns besser umgucken. Aber nur drei Punkte machen müssen. Machen wir die jetzt mal schnell. Raumstation läuft uns ja nicht weg. Ha, auf dem würde es direkt Gold geben. Doch gut. sich hier direkt die oh cool das sieht aber aus wie eine Absprungkapsel ja das ist ja nett kommen wir direkt noch ein Inventarplatz jetzt wieder nicht Nein, da. das ist sehr praktisch Hier ah. kommen bei hin da müssen wir nicht. Ja, wir brauchen sowieso alle also jetzt kurz den signal Fuß aufstellen Eigentlich auch eine Absprungkapsel finden oder nur mit den Karten. Ah, ein Holo-Terminus. Der bringt uns jetzt gar nichts. Zur letzten Position haben wir eigentlich schon. Anti-Werkzeuge. nein haben wir nicht, sonst Kabelbäume, ein Quantencomputer und drei Resonatoren. Seid auch. Wann In der Antik Der ist schon eingebaut. Okay. Der ist eingebaut. Auch immer. Können wir mal gucken. Oben gibt's nicht. General auch nicht. Zumindest nicht in der Nähe. Mein haben wir das Visier jetzt. So. So, welchen Planeten wir müssen? Oh, auf unserem können wir sogar Silber abbauen, das System gar nicht so schlecht für den Anfang. Aber eine Hauptbasis würde ich hier trotzdem nicht hinbauen, da mir dieses Gelb-Braun der, gelb der Fußgrundfarbe gar nicht gefällt. da, tieren hm. irgendwie das gefühl wir sind hier falsch mal sehen hat geklappt aber wir können auch direkt noch gucken was das gebäude uns wir sehen einfach immer die wahl einen weiterschieben bei dem Rätsel ja haben wir denn nicht eben schon nicht auf diesem Planeten oh das ist gut das könnte ein total sein wo oh, ist unser Raumschiff guck ist hier was schönes drin Also, Artemis müssen wir im Weltraum mit Quatschen. Die Ruine ist auf einem anderen Planeten. Liegt ja alles auf demselben Weg. ein holo terminus aber doch hier auch ah, ein anderer planet Dass man nicht oben drauf landen kann. Was hat die Spielmusik jetzt eigentlich für einen Faden? Wenn wir bei dem nicht waren, können wir mal kurz abscannen. Uh, Strom. Oh... Beides in der selben Richtung. Hm. Da haben wir Mineralien, Strom. Ah. Das müssen wir jetzt aber mal... kurz in Angriff nehmen. Könnten wir hier, wenn wir Glück haben, Gold finden. Oh nein. Oh nein, da war ein Loch. Jetzt. Jedoch doch da hoch. Wir werden die natürlich nicht jetzt bauen, sondern nur markieren. Aber Strom und Ressourcen direkt in der Nähe voneinander. Nicht gut. Manchmal findet man nur eins von beiden. Uh. Super. Der hier irgendwo sein. Echt jetzt genau in dieser dämlichen Blume? Ich warte. Strom der Klasse D. So. Werden wir uns erstmal markieren. Das ist halt Platz Hier Stück. Platz. Hier. Haben wir ja jetzt aber mal nicht Glück. Ah, Strom und Energiequelle. Strom ist ja mal gelblich äh, hätte ich gesagt. Und ich glaube, aber So. Nur 340 entfernt in der Mitte und dann können wir eine riesen Verbindung zwischen den bauen. Das ist doch gut. Cool. Oh, steht da so ein komisch leuchtender Baum im Weg. Hoffentlich ist es Gold. Ah, ein Tier. Mhm. Oh, danke. wir brauchen unbedingt Jetpack-Upgrades. Katastrophe. stellen wir uns zum Basiscomputer dann kurz hin finden wir die Punkte übrigens auch wieder und was ist es super scheiße auch okay, kein Mensch ja Falls wir mal Kupfer benötigen. Vielleicht orange? So, wo ist unser Schiff? Diesen brauchen wir. Ein Hydraulik haben. Oh Kacke. Ein Salz. Naja. Ah, also geht hatte ja auch nicht. Glück haben, kriegen wir es auf einer Basis oder von dem anderen, der rumfliegt. Den kann man ja auch Sachen kaufen. Hat einer von den Salz. Das Kristall so fliegt. Werden wir wohl eher selber holen müssen. Brauchen wir aber einen Planeten mit Wasser. Aber das hat ja noch mal noch mal. Ne. Was war das denn jetzt? Alter, ich stehe doch genau in so einem Ding. nicht wahr. Ende mit CH, ich stehe auf so einem Teil, ey. Ist nicht wahr. Jetzt auf einmal. sein Dreck. Brauchen wir nicht. Ah, den Setzer wollen. Hm. Machen wir das noch. Jetzt gucken wir uns die Ruine an und dann gehen wir jetzt dann endlich mal zur Raumstation. Wie so. sehen die richtige an? So. Bitte mal auf den anderen Planeten zu scannen. der? Super. Mal sehen, was für eine Ruine ist. Hoffentlich na. Artefakt, mit dem wir interagieren können. Weil dann könnten wir ein Portal schon mal finden. Das wäre super. Jetzt fehlt zwar noch die zweite Glyphe, aber ist es, was ist? Es? Oh nee, ist es ist echt nur eine Achterminals. Oh, da. Oh Gott, wo muss es hin. Doch eine Ruine. Hoffentlich oh, gibt es da diesmal was. So ein Stück entfernt. Was anderes? wenn nicht so. Ach, oh, wieder was zum Buddeln. Fight Jetzt müssen wir die Kiste suchen. Wir sehen. macht nichts, beide bin Geld. Gehen wir uns jetzt schnell zur Raumstation. Upgrades hatten wir ja schon geguckt, können wir da keine guten bekommen. auf dem Planeten nichts wert war, ist es im ganzen System nichts wert. Fällt mir grad auf. Das heißt, wir fliegen zu Nader, Mission die wir hier haben. Wir müssen dann in der nächsten Folge ein neues System erst fliegen, bevor wir das Platin verkaufen können. Da habe ich ja super geparkt, die Anomalie. Hey, wo will er denn hin? Da hin. prima, jetzt stehen wir in einem anderen Raumschiff. Wir kommen doch hier nie wieder weg. Damit mit unserem Jetpack da hochkommen. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, nein. Ja gut, das Jetpack reicht noch nicht. Bald hochlaufen. gerade quecksilber bekommen oh. cool. Cool. Dann werden wir in der nächsten folge neue systeme bereisen um nach upgrades ausschau zu halten dann anzug abzugraden dann erstmal vielen dank fürs zusehen wenn ihr spaß hattet und nichts verpassen wollt gerne abonnieren und liken und bis zum nächsten Mal.